ich hatte leider keinen Zeugen oder Zeugin mit dabei, die mir das bestätigt hätte, weil dann hätte ich anders reagiert. Aber so ist halt nichts passiert. Und das ist das Traurige an der ganzen Zeit. Also man ist halt einfach durchgekommen. Aber vielleicht ein Appell an die Gesellschaft, nicht in Schubladen denken, ein bisschen mehr hinterfragen und zur Not die Person auch selber ansprechen, höflich ansprechen und dann kann man vielleicht einiges klären wenn irgendwas zu Irritationen aufkommt und nicht von Haus aus mutmaßen. Das ist nicht Sinn der Sache. Das würde uns, glaube ich, ganz gut tun. Ein bisschen mehr ähm, auf uns zugehen und mit, mit uns und nicht über uns sprechen.